Yo Leute, was geht? Hier ist wieder euer io der Boss hier vom Boss Channel Number One, meine Freunde. Und heute mal wieder ein kleines Commentary am Start. Und erstmal zum Gameplay, ja, ihr denkt euch jetzt so, Boss, warum ist wieder nur die zweite Hälfte vom Gameplay dabei? Und zwar liegt die daran, keine Ahnung, ich war an den Aden so, Todes, ähm, ja, ich war halt gechillt drauf, sag ich mal. Auf jeden Fall, die erste Hälfte ging gar nichts so, ich hatte 21 zu 10 oder so, total unanschaulich, meine Freunde. Aber, meine Freunde, in der zweiten Hälfte, keine Ahnung, da wäre so, als ob ich dann auf Cloud mein war oder so. Kein Plan. Ich habe die Gegner so richtig in den Arsch gefickt, kann man sagen. Auf jeden Fall auch eine Abschlusskette dabei gleich am Anfang. Gönnt euch den Shit auf jeden Fall. Diesmal kann man sich das Gameplay wirklich mal anschauen. Zumindest den Anfang. Und ja, ich habe heute sogar ein Thema dabei, ja. Ein thema -ta. Ich fick dich jedes Mal, ja. Auf jeden Fall, viele meinten so, yo, Boss, kannst du mal so ansagen, wie man so die Bitches fresh machen kann. Wie geht denn das? Also, so allgemein halt, wie geht denn das? Und zwar ist es an sich gar nicht so einfach, vor allem kann man das auch gar nicht so verallgemeinerisieren, ja. Das Ding ist, es kommt darauf an, was für eine Bitch man fresh machen kann. Man kann es nicht einfach so für die Allgemeinheit sagen, weil die einen finden das krass, die anderen finden das krass. Und da meinten so viele, yo, kannst du was über Emo-Sluts machen, dies, das. Und eigentlich bin ich jetzt ja nicht so der Mensch, der so auf die Emo-Sluts steht, sage ich mal. Aber für meine Abonnenten kann ich euch da natürlich was erklären. Was ich auch selber ausgetestet habe, aber nur halt ja getestet und nicht dann durchgezogen, sage ich mal. Ja, also möchte ich gleich mal so vorab sagen, meine Freunde. Und zwar ist es an sich ganz einfach, man muss ja bloß ein paar Dinge beachten. Also erstmal bei einem ansprechen, ja, ihr dürft jetzt nicht so hingehen und sagen so, hey, was geht ab? Ihr müsst halt eher so, hey, was geht? So müsst ihr die halt ansprechen, so hey, was geht? Okay, wenn ihr dann so bei dem Punkt seid, dann sagen die so, ja hey okay. Und dann muss es halt weitergehen. So, dann müsst ihr, müsst ihr gar nicht so small talk, so ja. Was checkst du aus, so, wo wohnst du, so ein Bullshit, sowas ist dann unwichtig, also wenn ihr die nicht kennt, also wenn ihr die kennt, ist es ja klar, dass sowas wegfällt, aber wenn ihr die nicht kennt, dann müsst ihr so halt sagen, auf jeden Fall so, ja, mir geht's nicht so gut, ähm, meine Katze ist gestorben, sowas müsst ihr dann kommen, ja, ihr müsst über eure irgendwas Trauriges reden, dann denkt ihr so, Oh, voll der Arme, so, er ist so richtig sentimental, und dann habt ihr sie schon, dann könnt ihr fragen, Jo, kann ich dich ballern, und dann sagt ihr so, ist seine Katze wirklich gestorben, und dann ihr halt so, ja, Mann, die ist wirklich gestorben, also so, ja, die ist wirklich gestorben, und dann so, ja, okay, so, als Trost. Und es gab wirklich immer, meine Freunde, ja, so kriegt ihr jede emo sat ins Bett. Also hat bei mir bis jetzt zumindest immer so geklappt. Wenn ihr so euch denkt, okay, das ist so eine hd muslat dann könnt ihr auch so über die Grenzen gehen. Also ich mache das ja nicht, ich bin ja ein sehr ehrenvoller Mensch, sage ich mal. Aber wenn ihr so ein, nicht so viel Wert auf Erde oder so legt, könnt ihr auch sagen, So, meine Eltern sind gestorben. Aber würde ich euch nicht empfehlen, ja, vielleicht der ein oder andere Deutsche könnte das an sich schon machen, weil ja... Weil ja, halt, kann ich jetzt nicht genau begründen. Ich glaube, ihr könnt es euch selber denken. Auf jeden Fall, so macht man sich die Emo-Sluts fresh, ja, ohne groß, keine Ahnung, ohne groß irgendwas zu machen. Ist ja auch nicht schwer an sich, so Emo-Sluts. Sie haben nicht die hohen Anforderungen oder Ansprüche, keine Ahnung, wie man das nennt. Auf jeden Fall ist es relativ easy. Und wenn ihr das auch mal so für andere Arten von Frauen halt, ähm, ja, hören wollt oder sehen wollt, keine Ahnung, schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare. Weil, ja, wie gesagt, bei Emo-Sluts war das quasi ein Selbstläufer wie... Maschinen, die alleine laufen, ja, also so Laufmaschinen quasi und wenn ihr das so, keine Ahnung, über solche, solche Bitches, die halt denken, so sie werden die krassesten, ja, wie das da geht, weil das ist da schon ein bisschen ausgeklügelter, meine Freunde, ja, da muss man dann schon ein bisschen nachdenken, also so die Randoms, ich natürlich nicht mehr, aber die Randoms müssen da so ein bisschen nachdenken. Und wenn ihr das dann auf jeden Fall sehen wollt, meine Freunde, gebt einen Kommentar nach oben und den Daumen. Ah genau, viele fragen so, yo Boss, so kann ich überhaupt den Daumen nach oben betätigen? Das geht irgendwie gar nicht mehr. Und zwar müsst ihr so, jetzt gibt es Tutorial vom Boss, da ist so rechts dieser, links, rechts ist dieser Anzeige so, Daumen und Minus-Daumen, keine Ahnung. Auf jeden Fall müsst ihr da einfach auf den Symbol des Daumens klicken und dann ist der Daumen nach oben gegeben. Und ja, euer EMP-Double-I oder Boss, bitch Bitches, no homo kurrrr.